Hallo Leute, willkommen zu Fall Guys Season 5, mit dabei mal wieder der Muezi, ich meine natürlich der Bumbley Crystal Pudding. So, wir haben hier ein neues Theme, wie ich direkt höre, es ist sehr, sehr chillig. Ja, und äh, ich habe mir jetzt noch die Level-Ups äh, noch nicht angeschaut, die gucken wir uns noch an und währenddessen kann ja Mitzi über die neuen äh, Features reden die jetzt hinzugefügt werden. Oder auch Level und alles. Ja. Schaut super, ist ganz cool. Also was wir Neues haben, auf jeden Fall sechs neue Level. <lacht> Davon zwei ja. Rennen. Dann haben wir zweimal Jagd, einmal Überleben und ein Finale. Das Finale hey, finde ich. Der ist ja richtig geil. Ja, der ist so cool. Und dann mit der Taube <lacht> da oben, damit es zu kann. Ja, vor allem auch äh, das untere Teil, dieser schwimmreifen <lacht> Super. Das ist super. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, was das Finale angeht. Ich bin mir sehr sicher, Mike wird es nicht gefallen. Okay. Aber ich mag es. Wie viele Kronen kriegt man hier im Pass? Uh, Spelunky. Cool. 22. Wie <lacht> Spelunky aussieht, <einfach>. <lacht> <lacht> Geil. 22. Ich dieser äh, Augen voll cool bei 34. Ja, die Augen sind cool. Junge, Alter. Dieser Kavalier, weißt du, woran mich der erinnert? Woran? besiege ihn, ich füttere ihn, wenn du verstehst, was ich sage. Schrecken der Meere. Oh Gott, weißt du, woran mich das erinnert? Woran denn? Das erinnert mich an dieses, Elite typ Oha, Schrecken der Meere-Oberteil ist ja mal das Geilste, was ich gesehen habe bisher. Oha? Ja. Ist mega sick. Also, damit würde ich öfter spielen. Junge, aber was für einen riesigen Hinterkopf hat der da. Ja. Oha. Octopus, ne? Ja, damit, ach so, damit natürlich, damit das Schiff oben noch drauf passt. Ja, okay, verstehe. <lacht> das ist super. Jin, oh mein Gott, er schwebt einfach. Oh mein Gott, ja. wie geil. Er schwebt halt richtig. Das, und das obere Teil gefällt mir jetzt nicht so, aber das untere Teil ist ja mega cool. Das untere Teil zusammen mit dem Schrecken äh, der Meere, Oberteil, So eine fliegende Krake einfach. Okay, ich muss auf jeden Fall sehr viel spielen. 50 Level. Leute, komm, wir suchten ab jetzt wieder Vollgeist. Yes! So, es gibt äh. Bubble, Trouble Prüfung, Duo-Trupps, Show und Hauptprogramm. Was wollen wir spielen? Hauptprogramm. duo -Trupps, oder? Ja, duo -Trupps können wir auch machen. Dann spielen wir mal Duo-Trupps. Ja, ich glaub, es war Season 3. Hä, ist das neu? Was ist das denn, Der Kreisel? seel Ich noch nie gespielt. Überwindet die Hindernisse und rein in die der hab ich noch nie gespielt. Hä? Was soll denn das sein? Was soll das heißen? Das gibt's schon seit Season 1. Ey, da müsst ihr euch einfach irgendwie vertan haben. Wahrscheinlich in den äh, Dateien irgendwo versteckt. Der ist jetzt released. Haben wir aber die vergessen, die Soundfiles äh, zuzufügen. Kommt noch im nächsten Update. Hm? So wie bei hey. dem einen... Äh... Das klingt irgendwie anders. Was sind so Geräusche. Das hört sich wie so ein Schwimmbad. Die Crowd. Das hört sich wie so ein Schwimmbad. Das ist immer noch da. Ey, sorry, falls ich in diesem Video sehr schlecht spielen sollte. Ich habe schon seit ein, zwei Wochen nicht mehr gespielt. Also ich bin sehr rusty. Naja, da bin ich, dafür bin ich ja da. Das ist neu. Wippelwirrwein, überwinde die Hintern und die Ziellinie. Achso, ja, okay. Es sieht mega sick aus. Ich, ich mag diese Frösche, die ja, sehen voll cool aus. Ich liebe die. Das, vom Aussehen her könnte das meine neue Lügensmap werden. Auch, das sieht ja mal mega cool gibt's aus. Gibt's auch viele ah. verschiedene Wege, das gefällt mir auch sehr gut. Wenn, wenn die nächsten Updates alle so aussehen, ne dann äh, sehe ich nur eine gute Zukunft. Für Fall Guys. Was ist das denn hier? Ach, die kloppen sich dann auf und dann kannst du da nicht mehr drauflatschen, oder was? Ja, dann wirst du halt weggeschleudert. Du... Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Nee, nicht immer, nicht immer. Jetzt gerade zum Beispiel war ich nicht weggeschleudert. Uh! Scheiße, ich bin runtergefallen. Okay. Voll im Wasser. Und unter Wasserlevel, wie ich sie hasse. Hä? Aber es sind doch Jellybeans, da müssten sie sich doch auflösen. Okay, hier kann ich mich entscheiden. Komm, ich gehe den harten weg. Nur die harten kommen im Garten. Mit den Fröschen. Nice. Ey, du bist schon im Ziel, oha, ja. ich bin so schlecht anscheinend. Na komm, ich spiele auch zum ersten Mal diese Web. Nein! Oha, was ist das denn hier? Äh, bro, vor den Rampis musst bro, du dich bro, in Acht nehmen. Äh, bro, provozier geht. die lieber nicht. Sieht er nicht? Oh, oh. Nein, nein, nein, da siehst du mich nicht. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> oh, aua! Das muss wehgetan haben. Du bist da aus wie so äh, Green Hill Zone aus Sonic. Ja, ich verstehe, was du meinst. Noch ein neues Spiel. Jungle jump Lass dich von den Trommeln hochschleudern, um die Ziellinie zu erreichen. Also das gleiche, was wir gerade gemacht haben, du als ganze Map. Hm. Diese Trommeln. Okay. Genau, aber das Geile hier ist, hier gibt es auch ein paar skiller Hier gibt so ein paar Skiller-Abkürzungen. Ja? Weil in der Mitte okay. sieht man schon. Naja, ja, ich, ich sehe, was du meinst. Ja komm, ich bin Skiller, natürlich. Hä, wieso kann ich hier nicht meine Kamera bewegen? Ähm, ja, das haben die irgendwie geht's geändert. Es geht nur noch in der ersten Runde und dann geht's aus irgendeinem Grund nicht mehr. Okay, aber du hast ja halt gar kein Momentum, wenn du einmal auf so ein Ding draufbaust. Du kommst ja nicht weit. Du kommst nur hoch. Du musst dann wirklich auch wieder äh, fallen. Moment, zack. Ach, die kleinen, die bricht aber auch nicht so hoch. Okay. Ja, okay. Boing, boing. Boing! Nice. Achso, ich muss auf die Dingern hier rauf. Boing. Ja. ja. Okay, I like it, I like it. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo schon meinen Skillerweg verpasst habe, wenn ja dann vielleicht. Ja. Am Anfang gab es einen alternativen Weg, da hätte man links oder rechts angehen können. Oh. Das ist das Ende, hier ist das Ende. Es sieht cool aus. Ich muss kurz den, den Background betrachten, weil es echt schön aussah. Äh, oh, oh. Ja, ja, ja, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Ey, das war cool. Mhm. Die ersten beiden Maps, die Spiel? richtig nice. Gefallen mir. Good job. Ja. Ich wollte gerade Nein schreien, aber ich hab's doch geschafft. Nein! Oh, ich hab's geschafft. Fuck. Fuck, ey, ich wollte doch verlieren, Mann. Scheiße. Jetzt krieg ich meine Challenge nicht mehr geschafft. Verliere ein Match. <lacht> Wir stellen mal vor, es gibt so eine Challenge, die heißt: ich Gewinne viermal hintereinander und verliere dann. Uh. <lacht> <lacht> Hä, dann habe ich sie ja schon zweimal geschafft. Wo ist meine What? Nein! Komm du Jelly Jellybean. Oh, boah, jetzt hast du es ihm richtig gegeben. Hä? <lacht> der schwimmt da einfach in der Luft. What the fuck hast du das gesehen? War das etwa ein Hacker? Uh. Hauptprogramm oder? Ja, ich würde sagen Hauptprogramm. Was ist denn Bubble Trouble Prüfung? Da kommt nur eins der neuen Spieler dran. Bubble Trouble. In verschiedenen Zonen der Arena tauchen Blasen auf. SPRINGEN IN SIE! Nein, um sie zerplatzen zu lassen, Punkte zu kassieren. Also Blasen zerplatzen und ja. dann kriegst du Punkte für dein Team. Gen nee, das ist ein Singleplayer. Boah, wie riesig das ist. Wie so ein, wie so ein Park. Hä? Leute, wie, was war mit der Musik los? Okay, was muss ich machen? Die Bubbles sammeln. sie die, die, die Sonnen einsammeln. Ja, die Angry Suns. Das sind einfach die Cat Shines aus, äh... Ähm ähm, ähm, ähm, ähm, Fuck, wie ist das Spiel? Ja, ich bin's ein. Äh, ich krieg dich hin. Ich finde nichts. Naja, immer da, wo die hier Leute sind. sind. Spawnt, hier sind welche gespawnt, hier sind welche gespawnt. Jetzt gib mir doch welche! Junge, hier sind so viele, wie kann ich gerne verpassen? Wie krieg ich das hin? Alter! Komm schon! Junge, ich hab immer noch nur vier! Oh oh. Ähm. Da musst du dich von dem Frosch hochschleudern lassen. Da ist eine goldene. Ups. Nice, jetzt habe ich neun. Übrigens, ich kann den... Oh, ich kann den Fun Fact erzählen. Da, wo du jetzt gerade hin bist, da ist doch eine goldene in der Mitte, ne? Ja. Wenn du da mit dem Dino-Kostüm spielst, hast du einen unfairen Vorteil, weil du die einfach so erreichen kannst. Echt jetzt? Ja, das Dino-Kostüm hat eine größere Hitbox, deshalb kannst du den einfach, ja, sammeln. Hier sind welche. Nice, ich bin der Erste. Yes! Let's go, let's go, let's go. Nice. Nice. Nice, nice. Auf den, auf den Frosch, bitte. Nein, okay. Warte, ich, ich muss nochmal schaffen. Ich schaff das, ich schaff das. Yes, hab den Goldenen! 13 von 15, 14 von 15! Ich, ich bin voll gut gerade. Ah, sehr gut. Nice! Ich hab's auch. Oh, gleichzeitig. Geil. Oh, Spielen. Übrigens, jetzt das Finale. Jetzt musst du 20 sammeln und der Erste, der es schafft, gewinnt. Okay, nee, das werde ich niemals schaffen. Vor allem, ich kann meine Kamera nicht bewegen. Ich kann nicht strategisen direkt am Anfang. Ja. Das ist unfair. Das ist halt wirklich unfair. Aber gut, jeder hat das Problem, von daher. Oh, äh, ja, ich, ich, hab, ich hab jetzt schon verloren. Ich, ich krieg gar nichts zusammen. Ich warte einfach bis die nächsten spawnen. Meine, meine beste Hoffnung gerade. Ja, oder ich geh jetzt auf die hier. Keine Ahnung. Oder? Zwei. Hier sind wir gespawnt. Nice, nice, nice, nice. Aber die anderen sacken mir jetzt weg. Okay. Habe ich mit 10? Okay, ich habe 10, ich habe zumindest die Hälfte von meinem Und der erste es geschafft. Welt. Also das werde ich niemals gewinnen, weil ich bin nicht gut in dem Minigame. Die Banane natürlich. <lacht> Yay! Jetzt kann der Essen für seine Babybanane besorgen. <lacht> Jetzt ist der Platsch. Eiscreme-Kaktus, lecker. Mm. Du hat ein bisschen Kaktuseis. <lacht> ich, ich mag dieses ich. Diese das gab's aber schon immer. Die haben es nur in dem Update scheinbar 500, auf 500% hochgedreht. Aber du mir nie aufgefallen. Also finde ich nicht gut, dass es so laut ist. Vor allem um, die Frage also, ist, sein die Frage ist eigentlich, wo kommt das her? Hier ist NIEMAND. Echt so. Wenn im Hintergrund so viele, viele ähm, Heißluftballons wären, dann, dann kann ich nicht verstehen. Das ist doch nur auf manchen maps und dann nur so zwei, drei Stück. <lacht> ja, die so drei Leute machen nicht so einen Lärm. <lacht> Glaube ich nicht. Äh, Mike. Oh, komm schon, schneide mich! Nein! Nein! Ah. Ah. Ich glaub, ich glaube, ich verkacke das auch hier. Nein. Ich bin wirklich wie so ein Noob. Ich bin wirklich, als hätte ich gerade Fall gekauft und spielst zum ersten Mal. So fühle ich mich. joa Wie hoch! Oh mein Gott, hast du es gesehen? Leider nein. nicht, weil ich schon im Ziel bin. Der wird dich jetzt treffen. Oder auch nicht. Der wird dich nicht treffen. Ist der wird dich jetzt treffen. Oder auch nicht. <lacht> der aber, der trifft dich jetzt. <lacht> <lacht> Ach Junge. Ja, okay. Was kriege ich, wenn ich gar nicht getroffen werde? Ja, der, Junge, wie viel Lack kann man eigentlich haben? Winning by doing absolutely nothing. <lacht> Was sind das hier für eine Versammlung? Wie viele Leute noch? Hallo! Setz zumindest mit Maske auf! <lacht> <willst du> <lacht> <ein> <lacht> <lacht> Was, schafft ihr das jetzt noch? Ich glaube, du schaffst das jetzt nicht mehr, oder? Nein! Vor allem die haben ja die ganze gewartet und das haben es auch nicht mehr geschafft. Ja, selber schuld. <lacht> selber schuld. Junge, ich fand das halt gerade so geil. Ich und irgendein so anderer Typ, wir hatten genau den gleichen Einfall. Verarsch mich nicht. Bleib hier. Hä? <lacht> oh mein Gott! Wir den Fuß runter gemacht, du bist aber tot. Ich bin besonders. Halt besonders. <lacht> Alter, Junge, wie schlecht waren denn bitte alle? Ja, da fliegen immer voll viele raus, deshalb mag ich das so. Warte, dann sehen wir jetzt das neue Finale? Wenn du Glück hast. Komm schon, bitte, bitte, bitte, bitte spiel! Jetzt kein Hexagon oder so, das hab ich schon so oft gesehen. Gibt's zeig was neu. Peace. Ja. Ja! Tempel... was? Tempelrünft? Durchbricht Türen, um die Krone Ende des Ravillings zu erreichen. Einige sind echt andere nicht. Nein! <lacht> Doch. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nein, ein riesiges Labyrinth. Aber oh, die Musik hört einfach auf. halt hey, wie unfair, wir haben einen Vorteil. Wo wir starten. Egal, ich bin links, ich bin links. Nice, ich geh rechts. Wow. Ja, oh, ich hab den, Junge, ich hab diese Fallgrube da nicht gesehen. Ja, aber Malgen, es ist meistens so, dass in jedem Raum nur eine Tür echt ist. Ach so, okay, okay, gut zu wissen. Das ist nicht so ist asozial. schaffe ich niemals. Ne, das werde ich niemals schaffen. Lützi. Ich habe das beim alle, alle direkt vor mir. Ich habe das in aller, meiner allerersten Runde direkt geschafft. Junge, was? Ja, guck, du hast oh. die richtige Tür. Hab ich es geschafft? Ja. Hab ich es geschafft? Ja, und jetzt die Krone grabben. Krone grabben. Nein! Was? Nein! Was? Hä? Was? Eine Ewigkeit später. Rambi oder Orihorn? Okay. So, nimm jetzt auf. Ma Nashorn Hindernisse. Warum und hat der Zierlinie. Käsefüße? Hä? Warum das. hä das stimmt nicht? Was? Hä, warum. guck da, das ist richtig. Weiche den anstimmenden Nashörnern aus und überlebe. Was für Ziellinie, hä? Lass dich nicht hinaus <lacht> Okay. Okay. Oh, mach ich nicht. Auch mit der Käsefüße. Oh, <lacht> der Sponge eher. <lacht> Die Musik ist cool. Ja, ist richtig cool. Oh mein Gott. Ja, das ist die erste Musik, die ich gehört habe. Alter. Oh mein Gott. Oh. Die Musik ist richtig cool. Ja. Oh. Nein, oh. geh weg. Ey, oh. Er ist nicht mir! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, oh, doch? Haha, Opfer. Man kann den voll leicht ausweichen irgendwie. Kann ich den reiten? Aber hier fliegt trotzdem immer <lacht> voll nein, ist oh, ich bin runtergefallen. Echt? Ja. Oh. Ah. Übernehmen für dich. Wenn man rausgeworfen wird, kann man noch auf diese Trommeln springen. Dann hat man eine Chance wieder zurückzukommen. Ja, bei mir bin ich direkt zwischen zwei. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich bin raus! Also, so einfach gerade nach oben wirst. <lacht> <durchgeworfen. lacht> <lacht> ja, vor allem in den letzten 5 Sekunden noch gestorben. Oh. Nee, dann geschafft, dass <lacht> <du bin lacht> Danke, Witz, dass du geliebt hast. Tja, ich bin halt krass. <lacht>